Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Das letzte Mal erzählte ich von den Sonntagen meiner Kindheit, als Vater und Mutter noch lebten und wir alle noch beisammen waren. Nach dem gemütlichen Mittagessen räumten die Großen den Tisch ab, unser Hund wurde angeleint und wir zogen los in den Wald. Mutter legte für ein kurzes Nickerchen ihren Kopf auf ein Sofakissen auf dem Tisch. Bis zur Hauptstraße war der Hund angeleint. Dann sauste er davon über Wiesen und Feldwege, kam zurück, umtänzelte uns, raste wieder davon. So ging es bis zum Waldesrand. Dort saß er dann und wartete auf uns. Der Wald umfing uns mit seiner Kühle, Vogelgesang, Sandduft. Wir wanderten lange umher, sammelten Kräuter, Beeren, Tannenzapfen, Pilze und vieles mehr. Vater kannte alles, was essbar war. Im Herbst Bucheckern, hobbele Reisig. Also da aßen wir nur die Bucheckern. <lacht> Nach einem kurzen Ausruhen auf dem wunderbar weichen Moos machten wir uns auf den Heimweg. Der Tisch in der Wohnküche war gedeckt, der restliche Kuchen, Malzkaffee und Milch waren bereit. Die Küche war blitzblank, Mutter trotzdem ausgeruht. Nach der Kaffeestunde machte jeder, was er wollte, Das Hermännle schlief. Abends aßen wir Sauermilch mit Brockerle und Zucker und Zimt. Zucker und Zimt war für uns eine Köstlichkeit. Es gab sehr wenig süße Dinge. Dann saßen wir auf der Treppe vom Haus. Nachbarn kamen dazu. Wir Kinder spielten unsere Straßenspiele. Davon erzähle ich das nächste Mal im Stream. Wir fuhren mit dem Rad immer rings um den Charlottenplatz. Die Erwachsenen führten ihre Gespräche. Oft brachte eine Nachbarin ein Versuchere vom Sonntagskuchen. Der Sonntag ging zu Ende. Er war schön gewesen. Vater schaute noch, ob über unseren Kinderbetten Schnaken saßen. Es gab sehr viele. Er tötete sie, damit wir ruhig schlafen konnten. Gute Nacht, Kuss, Licht aus. Manchmal erzählte er uns noch ein bisschen, oder wir hatten Problemchen, die wir ihm im Bett im Dunkeln anvertrauten. Die große Pappel vom Haus rauschte uns in den Schlaf und Traum. Ich sehe das alles vor mir, als wäre es gestern gewesen. Das war's. Ich sage euch Ade, Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.